Ich will dir eine kleine, ein kleines Beispiel geben von der Zielsetzung, was viele haben. Viele wollen zum Beispiel aufhören mit Rauchen und da sind viele auch wieder weg von orientiert. Sie wollen weg vom Rauchen. Sie sagen, ich soll nicht mehr rauchen, ich darf nicht mehr rauchen und dabei vergessen sie eine Sache. Rauchen ist oftmals, wie andere Beispiele auch, da steckt oftmals ein Verhaltensmuster bei uns drin. Es gibt also gute Gründe. Warum wir dieses Verhalten aufgestellt haben und warum wir es wahrscheinlich auch irgendwann wieder abrufen werden. Also, dass wir wieder einen Rückfall haben, quasi. Im Beispiel von Rauchen, was könnte das sein? Es hat sich gezeigt, dass ich zum Beispiel, nicht ich, aber andere Personen rauchen zum Beispiel gerne, wenn sie sich entspannen wollen, wenn sie eine kurze Raucherpause machen wollen, wenn sie kurz mal durchatmen wollen. Rauchen ist ja auch gesellig. gibt ja schon irgendwie ein paar positive Sachen daran, die man sich so raussuchen kann. Viele machen es auch, um kurz mal runterzukommen. Und deswegen hätte ich für dich zwei Tipps da. Zum einen finde diese Muster heraus, wie es bei dir läuft, wenn du, wann kommst du ab von deinem Weg. Es könnte zum Beispiel sein, dass du immer raufst oder immer dich schlecht ernährst, wenn du gestresst bist. Dann wäre es wichtig, dass du das rausfindest. Und dann einen anderen alternativen Weg findest, um was eine gesunde, ein gesundes Verhaltensmuster einzuüben. Und mit üben meine ich wirklich üben. Das muss man quasi, dieses alte Muster muss man überlegen mit einem neuen. Das zweite ist, du solltest vielleicht finden, was, was dich inspiriert. Du brauchst quasi bessere Gründe warum es sich lohnt, das neue Muster einzuüben, also etwas, wofür du brennst und da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema, eine tiefere Inspiration, die unter, der Oberfläche, äh, unter die Oberfläche runterkommt, dass wir was tieferes haben. Wenn wir wieder bei dem Beispiel Chips sind, die Leute, die Chips essen und komplett eskalieren, die haben vielleicht noch gar nicht das, die besseren Argumente, die besseren Gründe gefunden. Oder aber, was könnte es auch sein? Sie fahren auf Autopilot, was meine ich damit? Wir machen Chips essen häufig, wenn wir Fernsehen gucken und da sind wir voll im, Auto, im Autopilot drin. Und dann sind natürlich auch noch Stoffe drin, die das befeuern, dass wir alles weiter essen und wir essen, essen, essen auf einmal merken wir, oh, die Chips-Tüte ist ja schon der Scheiße. Deswegen da vielleicht mein wichtigster Tipp von allen, kommt raus aus diesem Autopilot, und komm mehr ins Bewusstsein, komm in dich hinein und dann wirst du schon das Richtige finden. Und dann kannst du dich ja fragen, kurz mal innehalten, guckst auf die Chips, hast die ein zwei Chips gegessen und frag dich dann mal kurz, will ich jetzt, will ich wirklich jetzt mehr essen? Wenn deine Antwort ja ist, dann gerne, dann isst noch mehr, vielleicht wird deine Antwort aber eine andere sein und du bist wirklich happy mit den ein zwei Chips, weil du sie genossen hast und weil du weißt, wofür du das ganze machst. Deswegen, komm zurück in dich, komm zurück in dein Bewusstsein. Ich mach's auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.